Hat der Emil eigentlich einen Titel? Einen? Das ist ja keine Ahnung. Hau Also mir persönlich taugt es ja irrsinnig, wenn jemand so wie der Emil einen oder mehrere Titel hat. Und das macht den Herrn Doktor dann zu einem besseren Menschen? Na, das nicht, aber es zeugt von Bildung. Schon, aber Doktor ist ja nicht gleich Doktor. Ich weiß schon, dass es mehrere Studienrichtungen gibt und dass nicht alle gleich Mediziner sind, aber man muss sie immer und überall anstrengen, wenn man ein Studium erfolgreich abschließen möchte. Du weißt aber schon, dass auch die österreichischen Universitäten mittlerweile die internationalen Bezeichnungen Bachelor und Master eingeführt haben. Ja, leider. Da wird man richtig nostalgisch, wenn man die alten Zeiten denkt von Magister und Doktor. Im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts hat man einen Magister-Doktor ganz einfach an seinem Äußeren erkannt. Das zumeist männliche Exemplar dieser gehobenen Spezies war immer korrekt gekleidet und mit einer Qualitätszeitung bewaffnet, um die aktuellen Börsenkurse jederzeit und überall studieren zu können. Einen Sonderstatus genoss das zugehörige Weibchen. Ab der offiziellen Paarung der sogenannten Hochzeit war auch sie berechtigt, die Titel Magister und Doktor zu führen. Ach jo, lang ist her. Naja, die Sache hat sich schon im nächsten Jahrzehnt fortgesetzt, aber natürlich hat der technische Fortschritt Einzug gehalten. Im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts wandelt sich das Erscheinungsbild des Magister Doktor. Anstelle der Qualitätszeitung ist nun der Laptop der ständige Begleiter. Außerdem steht man über das Handy immer mit seinem Broker in Verbindung, um auf die aktuellen Börsenkurse schnell reagieren zu können. Das Männchen steht durch die immer höhere Geschwindigkeit stark unter Druck und wird immer aggressiver. Das führt zu einem häufigeren Paarungswechsel und es beginnt die Zeit der Titelabwertung. Statt einem Weibchen können sich nach der Paarung nun mindestens vier Weibchen mit dem Titel Magister Doktor schmücken. Ja und mit dem Umstieg auf Smartphone war es dann ganz aus, sozusagen Laptop und Handy in einem, Börsenkurse in einer App, Paarung nur noch schnell und anonym via Twitter und dann auch noch diese unsägliche Umstellung auf Bachelor und Master und jetzt ist halt vorbei. Nicht ganz. Gebiete, wo wird denn heute noch auf einen Titelwert gelegt? Bei Politikern. Bei Politikern freut man nur auf, wenn sie an Seepocken erkranken. Nein, ich meine ja diese Hinweiseinblendungen. Wozu brauche ich bei einem Minister oder Kanzler oder sonst was einen Hinweis, von welcher Partei der kommt? Ich zahle denn für seine Arbeit in sein Ressort, da interessiert mich, von welcher Partei der kommt, ein feuchten Gericht. Mir interessiert, was der in seinem Job leistet. Die arbeiten aber in ihren Jobs immer nur für die eigene Partei, da ist es legitim. Dann soll das auch so durchstehen, wenn die für eine Partei sprechen, dann ist das Ressort, in dem sie tätig sind, vollkommen irrelevant. Und für ihre Parteitätigkeit möchte ich sie eigentlich nicht bezahlen. Weißt du hast du hast recht. Also, möchtest du ja auch nicht mehr bezahlen? Sehr gut, dann stellen wir ab sofort unsere Steuerzahlungen ein. Na, das meine ich nicht. Du hast mit den Titeln recht und ich finde es einfach schön, dass es da noch immer ein bisschen was von der österreichischen Tradition des Titeladels gibt. Dein Ernst? Sicher? Toi, toi, toi.